Der Überlebende notiert Gegen Ende des Krieges werden Stollen in die beiden Stadtberge gebohrt, in welche die Menschen hineinströmen, weil ihnen die Vernichtung droht. Nur weil sie in die Stollen hineingehen, kommen sie mit dem Leben davon. Zuerst getrauen sie sich nicht ans Tageslicht, nur zögernd lassen sie die ihnen wertlos und schwach erscheinenden vor die Tore hinaus, schließlich auch die Kinder, und am Nachmittag verlassen sie alle schweigend die Stollen, in denen viele von ihnen erstickt sind, weil sie zu wenig Sauerstoff hatten. Freiwillig holen sie die Toten heraus und verscharren sie vor den Ausgängen. Als nun aber der Krieg zu Ende ist, geschieht etwas, das niemand begreifen kann. Sie schütten die Stollen nicht zu, sondern gehen, wie es ihnen zur Gewohnheit geworden ist, hinein täglich zur gleichen Stunde. Sie werden, solange sie leben, die Stollen aufsuchen.